In den zwölf Monaten kann man eine Menge Erfahrungen sammeln, die einem, egal was man später im Berufsleben macht, auf jeden Fall nützlich sein werden. Mein Name ist Robert Kampe. Seit 2016 arbeite ich hier in Wasserburg am Bodensee in der Geschäftsstelle der Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e.V. und bin dort pädagogischer Mitarbeiter des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Das Programm Arbeit beim Partner war für mich die erste Erfahrung im beruflichen Bereich und auch ein Sprungbrett dann ins spätere Berufsleben, denn im Anschluss an dieses Programm bin ich hauptberuflich im deutsch-französischen Bereich tätig geworden. Wer sich für deutsch-französische Arbeit, für das Vereinswesen im Nachbarland, für Arbeit mit Jugendlichen aus Deutschland und aus Frankreich interessiert. Ja, Erstmal hat das Jahr mir erlaubt, das französische Vereinswesen ein bisschen kennenzulernen. Ich habe damals vor allem äh, Programme begleitet und auch organisiert für Jugendliche in Berufsausbildung und habe da auch eine Menge gelernt.